komm, ja, du. Ich habe ich noch nicht. So. Äh, 15 aber das ja gar nicht so stark. Mit irgendwie so weit nicht 20, 30 mal so gerechnet. okay. Das war ein Knospi, ich darin entwickeln kann, aber in der zutraulichkeit hat nicht ein bisschen nervig deswegen machen wir das ding direkt das erste pokémon hatte ich hier fange da gefällt nicht so lange geht doch okay keine art level ab seine Blüten verströmen einen entspannenden Duft. Die Stärke dieser Duft ist jetzt so gesünder ist Roselia. Gut, komm auf mich zu. Okay, <lacht> eben nicht. Ein Keifel erscheint. So. Ähm, ja warte mal, das ist direkt als äh... Nein, ich habe mich links dabei. Ja, das ist einzige, was ich machen kann. Ich habe mich meinen Fänger, meinen Schläger dabei. Noch und dann das auch noch. Ey. Ja, warum? Alle Eismantel und so, ne? Und das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal verfehlt das einfach ohne Grund. Das dürfte eigentlich gar nicht? eine Trefferquote von 100 Prozent oder so. Ja, komm ja ich war der ja schon wieder ja dann. Hm, okay, wir erst mit viermal. mal wäre nicht schlecht. Fünf mal geht eigentlich auch noch, ne? Okay, danke. Oh. Ja, ich habe noch keine da kann man noch mal die unterentwicklung ist vergessen oder das habe ich noch nicht gefunden Boom. gut da entwickelt sich glaube ich indem man irgendwie antikraft dem ding beibringt ne? so, aber ist erstmal egal jetzt haben wir hier ein paar entwicklungen müssten sich eigentlich entwickeln Und zwar kirja äh, äh, äh, äh, äh schön jedermanns lieblings pokémon wenn man nach let's space ja gehen könnte es kann die zukunft vorhersagen beschützt sein trainer erreicht seine kraft ihren höhepunkt ah, nein du der ehemalige fänger jetzt wo ich so darüber nachdenke pion und Pion drag mein gott schön sein gift ist stark aber es ist nur selten ist es richtig wünschlich mit der wucht zu die selbst autos zu schrott verarbeiten könnte okay das kann ich auch noch glauben so und dem ding habe ich mit einer Attackenlerner Stampfer vorbeigebracht weil erst dann kann man nämlich die entwicklung bekommen indem man level abholt mit Stampfer. Und ja, da entwickelt sich das Teil zu... Boom. flasch Schön. Ja, seine langen Beine und sein grausames Herz werden gefürchtet. Es tritt ohne Gnaden auf seine Gegner ein. Ah, Tropenkick. Okay. Und dann noch keifer natürlich. Beim Angriff auf einen Gegner stellen sich seine Rückenhaare auf. Es hört außergewöhnlich gut. Schön. So. Nächstes Teil. So, komm du mal her. Ich habe ich auch noch nicht. Botu gehe Danach. Ich konnte deinen Weihnachtsvogel äh, mit meinen äh, Stahlballhamster. Geschenk Heil ich doch mal bitte und zum Schläger wechseln, weil also ich seitdem schwer zu fangen. Ja, klang jetzt aber nicht schmerzhaft. Klang ja so, du wurdest geheilt hat den nur geschenkt ein bisschen lustig super Wolf. oben na gut ich glaube da wurde auch irgendwie vom pokédex empfohlen hat immer Lebensmittel bei sich. Man sagt, dass viele Menschen in Not nur dank seiner Notration überlebt hätten. Sagt man, so was haben wir noch Baumwoll und sagen, wir tun mal gezielt so absuchen. Ne? Gott, okay, der könnte schwierig werden, aber versuchen wir es, weil er könnte ein potenzieller neuer Fänger werden mit trugschlag wird ja wohl trugschlag erlernen können oder nun ja ist klar das ding ist kampf und haut mich wahrscheinlich mit einem schlag weg aber ich bin sogar schneller alles klar habe ich jetzt nicht so mitgerechnet ich habe aber dagegen vorgebeugt aber wird irgendwie nicht nötig sein habe ich so gefühl Schreck zurück, Paralyse. er ist bitte schneller. Okay, ich habe einen Fokus gut ausgerüstet. Also, wenn er jetzt irgendwie bald nicht mit Nahkampf oder irgendwie so um die Ecke gekommen wäre, das ist jetzt eigentlich perfekt. Dann hätte ich den Angriff überleben, und hätte noch Donnerwelle raushauen können. Also, ja, es wäre nicht sehr. Warte mal, ich muss den jetzt auswechseln. Ich habe mal mir reingenommen. Einfach nur, weil ich irgendwas stark brauchen um die Angriffe von dem Teil abzuwehren. Ich hoffe, -Auf wird genug sein. Und ja. Bälle werfen. Ja, dadurch ich hätte ich gerne irgendwie so als Fänger. Du bist das etwas einfacher machen als ein Level 48er Sneeve. Habe so das Gefühl wenn du keine kampfattacke hast dann wäre perfekt dann könnte ich nie reinpacken packen äh, äh. okay, ja wenn du nicht Trugschlag lernen kannst ne? dann weiß ich auch nicht ja. aber erst wenn sich fleck neu mal entwickelt tut sich durch zuneigung entwickeln, aber nicht ein bisschen doof dieses Pokémon wird als krieger angesehen die klingen an seinen Ellbogen benutzt es nur um etwas zu beschützen cool alles klar ähm, nächstes oh, dann erste gras zwischen den ich untersucht haben und dreck ist natürlich da so, und berührt den neuen fänger jäger der sowohl Trugschlag als auch donnerwelle lernen kann das bedeutet wir müssen jetzt nicht zwei verschiedene pokémon immer mit uns schleppen und ja ich würde sagen er hier wird unser fänger für das des spiels sein weil der ist level 60 der ist ein galagladi was extrem stark ist und ja kann beide attacken auf einmal lernen das doch mal super und er beiden schön die fackel abgetreten an ihn und dürfte es auch hoffentlich ein bisschen einfacher machen ja die ganzen pokémon zu fangen jedenfalls die ganzen so Level 30er bis 40er und ja schon perfekte Ergebnisse hier jetzt gefangen wäre es noch sehr gut alles klar haben wir auch wieder eine Pokedex Vorschlag hier gefangen sage ich mal Pokedex Empfehlung Sie schützen sich, indem sie Watte verstreuen. Manche werden vom Wind bis ans Ende der Welt getragen. Äh, krass, Ja, weiß das nächste Laukaps. Ja, das war immer noch wegen ein, so ein Pokémon muss ich hier umrennen. Okay, meinetwegen ja, das Grasbüschel. Sehr gut, bin ich gut. Voll zeit spannend so. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was das bedeutet, wenn der Boden elektrisch geladen ist. Am Elektroangriff dann irgendwie Garantie oder irgendwie sowas. was. Keine Ahnung, aber was ich weiß ist, dass die Jäger dich jetzt hier nach P runterbringt. Das ist ja so stark. Da war er irgendwie, glaube ich, ein Wesen hat Spezialangriff erhöht. Was gut ist, weil das bedeutet, ich kann den benutzen hier ja. für so Casual Sachen. Das ist eine, ich irgendwann mal hier so komplett Sachen mal hochladen wird, aber mal schauen, ich weiß es nicht so angefangen. Lock-ups ja, sein Körper reagiert unerklärlicherweise auf Elektrizität. Die Anwesenheit von Schnutthelm löst bei ihm die Entwicklung aus ja indem du hat irgendwie gegen dich eintauschen muss, irgendwie dazu führt, dass du die Entwicklung vom anderen Viech bekommst. Und Melzer müssen mal raus der Natur zu. Das ist ja meine Überraschung, gut bin ich gut. So, okay, natürlich lag ja auch nehme nämlich meinetwegen. Nach dir habe ich aber eigentlich nicht gesucht. Man natürlich habe ich schon voll auf den Naturzone rumlaufen gesehen. Und, nee. Und jetzt, wenn sie um den Krampf geholt während der hochgestuft ist. Ah! Zugabe muss noch mehr trugschlag okay. noch mehr trugschlag so und jetzt wirst du gefangen so läuft hier ja wir schwächen nicht wir paralysieren nicht ich tue dich vom genick her paralysieren querschnittsleben Natürlich dich verletzen und dann werde ich den Ball und tue ich einfach Klingt so brutal irgendwie. Darüber nachdenkt: Keine Ahnung, die Peter hier jetzt mal durchdreht. Die flinke Angst raubt es einen Gegner ihre Kraft und sie dann mit prachtvollen Spezialtechniken wieder zurück. geil Geil, oh, da bist du. Oh, Ich suche die ganze Zeit diesen blöden Grasbüschel nach hier und du läufst einfach hier so rum, gibt es da jetzt nicht. Ja. Christ hat alter. Ich laufe die ganze Zeit in die Grasbüschel darum. Frag mich, warum ich kein einziges von den Dingern finde. Dann kommt man einfach so beim Weg gelaufen. So, wer du kannst jetzt Body Check oder Risiko? Oder irgendwie so, dann wenn wir jetzt voll auf die müsste gehen, nicht selber aus. Noch danke, entwickle ich zu irgendwas zu Ozean. müsste es sich entwickeln wir immer noch Tag. Sie wohnen Löcher an, die sich die sie selbst graben, ab und veranstalten sie im harten werden wettbewerb wer die stärksten fang 10 hat so man willst du jetzt von mir quartamuck ja okay er könnte ein bisschen erführen das ist ja eigentlich quartamuck ähm diesen komischen Affen gibt es auch in Schild, aber sieht irgendwie aus wie so ein Häuptling oder irgendwie so. Nicht wie so ein, weiß nicht. Quarterback. Und du ganz Boll checkt das finde ich schon mal nicht so gut. Als ja, muss ich werfen. <lacht> das wird ein bisschen langwierig, oder? Ja. Mist, das war knapp. Das war mit speziellen Buch genau. Body check mich noch ein paar Mal natürlich. Wenn ich jetzt gerade will, dass der durchbricht, immer gleiche wird, hat doch nicht so lange. gedauert, eine Minute habe ich nicht hin und her. die Pokémon zwischen muss. Ne so und Keifel tut sich entwickeln, ja, weil ich den Antikkraft mit einem Attackenverlerner beigebracht habe. Im Pokémon Center. Und ja. Meine mutter Es ist Manfred. Ne, falsch. Falsches Schwein. Ja, sie sind schon auf 10.000 Jahren alten Wandmalereien abgebildet. Es gab Zeiten, in denen man sie vorausgestorben hielt. Ich würde, hat, hat der Attackenverlerner irgendwie nichts verlangt. Das ist doch praktisch. Ja, und dann noch hier unserem Football spielen, den König im Dschungel. Bei der bärensuche stehen sie ihren legendären Teamfähigkeiten unterweis indem sie als Gruppe die Befehle des Anführers folgen. sich nehme mal an, diese Schildversion ist oder keine Ahnung. Ja, auf Lampion, du läufst darum. Okay, habe ich noch kein einziges Mal da gesehen, aber okay in Red Sox. ja da weiß ich ja okay muss so ein bisschen grasbüschel konnte ja nicht hier durch die gegend laufen weil ich die ganze zeit hier mal trainieren war für meine sich bald entwickelnden pokémon so er äh, macht nicht so ein lärm Aua. Oh, dann kriege ich auch noch Hagelkörner ins Gesicht. Hui, Das war ein bisschen überlebt. Oh, wow. unseren neuen Fänger gut. Hey, warte mal. Du dadurch nicht dadurch verwirren oder irgendwie so was. Nee, nee. Super Wurf. Die beste Durchschlagskraft. Jawohl. Schön. Äh, seit es in kälteren Gefilden lebt, hat sich sein innerer Flammsack zurückgebildet. Stattdessen wuchs ein Organ daran Das Eis ist das eiskalte Lufterzeug. Gab es nicht auch irgendwie so eine Statuenform oder so eine Steinform irgendwie sowas von dem Teil, als es noch Feuer war? So Urkel und Blitzsiegel, Blitzigel. Wo sind die Route 9 Okay, dann schnappen wir uns auch mal. Ne. Oh, da seht ihr schon. Ein oh erscheint. Ich finde das Ding so witzig. Okay, Wasserflug, ne? Wenn ich mich nicht irre, so darf ich dich gar nicht angreifen. Also ich kann nicht angreifen, aber wäre gefährlich mit Hagelkörnern und so. Kannst du die nicht runterschlucken? Ich schluckte die alle runter. Schluckt Hagelkörner nicht. Das ist das für eine spezielle Fähigkeit, der schluckt einen Fisch und dann, wenn du den triffst, dann feiert den Fisch ein ins Gesicht. Was ist dann für eine Fähigkeit? Ich, meine, ich habe da jetzt nur einmal gesehen von Hopp, aber keine Ahnung. Schon wieder so eine Fähigkeit, die ich gerne in meinem Team haben. Eigentlich, aber wir sind ja schon so weit und ja, wo ich könnte den für Kamal mehr austauschen, weil sie nicht mal schauen. So, Evoli und bilde jetzt sich hoffentlich per Level entwickelt. Äh, es ist so schade, dass ein Gegner mit einem angel vernichten könnte, aber zerstreut wie es ist, vergisst es öfter, wen es gerade bekämpft. What? Was ist denn das für ein Eintrag? Ja, no. yeah, gut. und ich auch direkt schon. Es Warte mal, du bist Elektro, aber wenn du Elektro bist, dann kann ich dich schwächen. Dann kann ich ja gar nichts machen. Ach, komm schon, muss halt jedes Mal sein beim ersten Mal. Jetzt hat ihn gerne. Ja, ja, ja, du willst doch gerne im einen nee nee nee Boom. nach drei Dingern wieder raus. Ich hasse wenn das passiert. Ich glaube, da drinnen. Mhm, jawohl. Gut. Ja, das Pokémon sieht irgendwie aus, was wir tun, wie der Kursar von diesem, wie heißt das Vieh? Gafu, Gafu, Gufa. Aus den Spritzen seiner Stacheln setzt es Elektrizität frei. Mit seinen scharfen Zähnen äh, schabt es das von Stein ab und frisst sie. So. Wo jetzt jetzt weiter? Mantags und Agrostella. Okay. Du so, her. Jawohl. Ich noch gerade gewundert, wie kriege ich da eigentlich hin, hat die Dinger spawnen da gibt es ja nicht solche seltenen grasbüschel die scheinen immer wieder aufzutauchen und dann wieder abzuhauen also ja einmal geklärt ich war mir sowieso nicht mehr sicher wie man man tipps noch mal entwickelt ich habe ja eins Aber ich glaube man muss irgendwie einen remoraid im team haben oder so oder irgendwie so was ausgefallen ist muss jedenfalls irgendwas komisches machen und ja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 das aber beim allerersten mal passiert ah, da wird ein bisschen doof hier gerade auf meinen jäger anzugreifen und beinahe zu töten hier gehen im pokéball ah. Ah, auch das noch das gibt es jetzt nicht Ja, schade hagel hat irgendwie vortritt ja ich kann ja gar nichts machen gegen den na, na, na. jawohl ich hatte wenn ersten versuch dreimal irgendwie so falsche hoffnungen machen nee, das hat sich so was von mir so vielleicht neu entwickel ich oder evolution keine ahnung irgendeinen Jawohl. gut kann ich die sanft jemand anderen geben evoli zum beispiel das war meine evoli entwicklung hier sehen ich habe noch keine einzige gesehen mit dem pokédex gecheckt wir haben noch gar keine gesehen wir meine rumlaufen gesehen aber noch nichts im pokédex haben wir So, alles besonders starke ultrascheiben ausgeschossen wird so müde dass es für ein weilchen nicht fliegen kann sagt los und mantags stimmt es schnell genug kann es über die wellensprengung bis zu 100 meter durch die lüfte gleiten und jetzt agro Stella. ich nehme an das Vieh taucht im gras auf weil da unten gibt es nur gras in diesem eingebiet und da taucht hat auf auf und ja also ich habe jetzt gerade ein paar stunden pause gemacht vor meinem Fangpart, und ich komme zurück um wieder neu anzufangen und dann sehe ich auf einmal das da was zum teufel ist das was bist du Anker, Ruder. okay. Ja, komm mal her. Du bist ein Anker. Ich nehme an, du bist Stahl, Wasser oder irgendwie so. Jetzt nicht gedacht, hier noch was Neues rumläuft oder so, aber alles klar warum nicht das hat keine wirkung sitzt wasser geist wahrscheinlich das bedeutet ich kann das ding nicht schwächen dreck heißt äh, äh, ne. oh, so riskant mann da den nicht schwächen die Kost wird das ding vielleicht nicht komplett töten aber die haben das schon wieder gemacht beim ersten mal direkt ja, ja und jeder ist weg wie ist dieser dieser so schnell weg hallo gibt es da nicht vielleicht muss das dinge geschwächen du wirst das Ding aber nicht kaputt haben, oder? Ne, nicht mal annähernd. Okay, warum ist Stahl effektiv gegen Unlicht? Ich verstehe das nicht. dagegen gegen Fee, ne? Aber Unlicht, glaube ich. So. was Wasser-Pokémon dürfte ja wohl etwas mehr aushalten gegen der Teil, oder? Gegen ganzen Stahl und Wasserattacken. Da muss ich jetzt mal drin bleiben. Ja, oh. ja, gut. Es mit einem oh. Ich bist ja auch Stahlgeist, ne? Keine Ahnung aber oh, du bist wasser also auf jeden fall geist mm, mm, mm, jawohl ok oder neues pokémon zeigt mal Wenn wir Glück haben entwickelt sich Quappel. ja Nalu sich und zwar zum Pringles-Maskottchen Apokalyp. Sein Körper besteht zum größten Teil aus dem gleichen Element wie Wasser. Es nutzt versunkene schiffe als Basis. Und du, Geist Pflanze, was? Da bin ich jetzt nicht gedacht dieses geistpunkt entstand als ich vom meeresgrund stammende segers auf bruchstücken eines Schiffswagens ablagerte Okay, cool da bist du ich bin schon wieder in diesen gräsern hier die ganze zeit rum ey. Und einfach so ja auch äh, vor allem das gebiet wo ich gerade war scheint das gar nicht zu so bestimmte Wetterart, hatte wenn sie lang suchen können da ja, ich kann schon mal wieder nichts machen. Ja, mir Wasser, Ja. ich kann nur Bälle werfen, Dreck. Und du kannst Genesung. Das ist schon mal sehr nervig. Ja, okay. Ja. Drücken wir noch einen rein, ey. ja gut wenn ich jetzt nicht so lange an doch tust du oh mein gott da ja, machst du jetzt echt hier? ja oh nein, ich wurde von hagen getroffen ich habe schaden genommen. Ich, ich muss mich halten sehr gut gut ist klar man wird mir als nächstes empfohlen von Pokedex, und pokérotom um den kalten wasser der galerie zu trotzen bilden seine beine eine kuppel deren inneres ein es mittels körperwärme aufheizt aber nicht von unten 50 pokémon euch noch dann habe ich alle die ich schon gesehen habe So, du und Duraludon. wutanfall sehe ist auch voller gefährlich ort ich weiß es ist eine bessere art Duraludon zu finden da ja, nämlich hier bleibt ihr so richtig casual einfach durch die gegend komm mal her so äh Donable echt ein krasses Teil, Stahl ist er nicht, ist nicht das Palkia oder die gar nicht irgendwie. Ich glaube, Palkia ist irgendwie was hat der Alga Stahl Drache. und jemandem? Habe ich am wenigsten gespielt von allen Spielen. Hier stimmt nicht, vielleicht Sonne und Mond habe ich weniger. Wenn ich habe nie durchgespielt, habe aber ja. Da, ich krieg mal auch noch pass auf. Pause auf. Ja, Ball, drin, Alter. Krass. Ja so haben wir das. Noch viel einfacher gelöst. Der natur zu hat, glaube ich, ein bisschen länger dauert, habe ich so ein Gefühl. Muss nur einmal raus aus diesem Gebiet gehen. Und die pokémon jetzt zu respawn und dann ist das hat schon wieder aufgetaucht sein aufgrund zum ändern erinnern der körper ist nicht nur leicht sondern auch robust er hat jedoch den nachteil schnell zu rosten ja jetzt brauche ich nur noch du Gut gut sehe bei bestimmten art vom wetter und da haben wir unser du wie entwickelt sich das? wie entwickelt sich das Viech noch mal ich weiß auch gar nicht mehr ich hatte einen drogen in schwarz und weiß aber da war xy und doch da noch mal ob XY y und auch da zum ersten mal auf ne das ist schon wieder am Hagel. war nur am regen war doch am regen gerade den kampf begonnen hat keine ahnung Hagel geht mir irgendwie in letzter Zeit ganz schnell auf die Nerven. jetzt Mal muss ich irgendwie aufpassen, die Hagelkörner eigentlich umbringen oder so. voll nervig. Ach nein, ich da? Ich habe mich verdrückt. Ja, den ganzen Tag machst du, zu meinen, wenn ich den ganzen Tag einen Tag, aber wenn ist ja irgendwann im blut drin aber irgendwie nicht mit dem falschen knopf da muss ich ja nur x und dann a drücken. dreck das auch mit eisen als alles zu plätten bitte bleibt drin mit Danke. Klasse, Duo Class wurde gefangen. Er ist eigentlich perfekt für diesen, für dieses Spiel, ne? Pokémon Schwert. Duo eigentlich auch, ne? geschild Bei der Entwicklung hat es sich verdoppelt. Es reibt seine Klinge aneinander, um Gegner mit einem mentalen Geräusch einzuschüchtern. Aber wenn es sich entwickelt, dann ist es wieder nur ein Schwert. Das ist irgendwie merkwürdig. So, hat jetzt? Humanolith stimmt das will ich immer auch noch nicht ja, ich will schon wieder zurück. Na, da zurück aber du ja schon weil werde ich der zweite Versuch in so einem Grasbüschel so du bist glaube ich nur Stein ne? also dann aber ich... boah das kann ich angreifen das arme Ding Schon wieder muss ich auf Hagelkörner aufhören. Geht mir langsam nicht auf den Nerven, Leute. Den ganzen Tag kann ich die Pokémon nicht schwächen. Die ganze Zeit Hagelkörner hier kommen. Okay. Wir machen wof irgendwie warten habe ich so ein Gefühl. Okay. Jäger, ja warum kannst du nicht Eis sein? Warum kannst du nicht psycho Kampf und Eis sein? Muss ich mir um die ganze Zeit hier in Sorgen machen? Ja. Ja, viel Glück. Ich plane nicht, was zu wechseln wieder halt so cool, wie die so unsichtbar werden also irgendwie was hm. so, jetzt bleibt drin bitte oh. Aber noch mehr tarnsteine nach nee, allerdings war, war das stachlade die kann man mehrmals platzieren den den den Dulup. Dulup. Gut. Da kann ich mal irgendeiner entwickeln. Wäre sehr nett von euch. Ja es verweilt auf weitläufigen Wiesen und beobachtet den Lauf der Sonne. Dynamische Trittangriffe sind sein Spezialgut. Ja, deswegen läuft das in so einem Eisgebiet herum ne? der Sonne ja was? Was? Lass uns Pokémon suchen. Das eine Pokémon, die du noch nicht gefangen hast, halte ich weiter ran. Wie du jetzt mal keine Empfehlung. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, so, den habe ich die ganze Zeit ignoriert. Aber irgendwann müssen wir ja mal raten Komm mal her. Meistergriff, so ist das Ding genau. Wenn wir den fangen, dann brauchen wir auch keinen Tausch für. das hat mal nochmal? Stripoli, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Und hier sind natürlich wieder am Hageln. Das bedeutet, ich kann das Ding wieder nicht schwächen. Ja. Ha, nur die Initiative sinkt. das ist ein bisschen kacke und werfen, weil ich kann ich ja wieder nicht schwächen, weil sonst kommen die Hagel und machen nicht fertig in den letzten 10.000 pokémon vorher so, pokéball fliegt fliegt wenn wir den gefangen haben brauchen wir keinen tausch entwicklung für strip mhm. jawohl Hat ja überhaupt nicht lange dauert cool so kann sich einer von euch bitte entwickeln Evoli zum beispiel Oh, tatsächlich. So, wir haben 22 Uhr, also Nachtara bitte. Okay. Felinara, warum das denn? Ja, mit einem bandförmigen Gefühl entsendet es Wellen aus, die feindliche Gefühle verklingen lassen. So legt es Streitereien bei. Okay. Ich müsste mir mal angucken, wie sich das Ding entwickelt. Zu Neigung nehme ich mal an, aber Zu Neigung und äh, Tag oder Nacht tut doch Psyana und Nachtara machen. Ne? Also wie habe ich das jetzt bekommen? Keine Ahnung. Beton, der vom Meisterriff angehört wurde, ist härter und robuster als jeder andere Beton, selbst wenn die Inhaltsstoffe identisch sind. Okay. Mit dem magischen Touch. Und hier haben wir diesen Kampfdrachen. Guck mal her. Randira ist. Der überhaupt gleich gegen Viechgänge gekämpft haben. Das sieht irgendwie größer aus. So, dann aber natürlich sind die am Hagel. Also, okay, langsam nicht echt auf die Den ganzen Tag. Während ich hier rumlaufe, ist das schon am Hagel. jedes Mal muss ich auf die hagel kann aufpassen. Also wollte ich trotzdem einmal Trugschlag einsetzen, um zu beschleunigen. sonst sagt hier immer ewig keinen so okay. für. Hat der vollgebracht. Ja, okay, dann werfe ich direkt. Jetzt glaube ich noch nicht, dass ich bei irgendeinem Pokémon irgendwie Schneidelänge erreicht habe. Also irgendwie. Jetzt hat noch nie irgendwie so ein Kampf irgendwie so sechs Minuten gedauert umgeschnitten. Also. So. Das macht mir ja nicht zu so schwer schon an. Na, na, danke. Gerannt die Ras wurde gefangen. <lacht> Seinen Kopfstoß, nein. Ja, du bist ein Gegner, Rasel des droht mit seinen schwanzschuppen rastet es droht mit seinen schwanzschuppen nur wenn dieser davon um beim druck bleibt kämpft es mit ihm okay was wenn dieser verwirrt ist so mein team kommen okay <lacht> frag, das ding mehr hinterher <lacht> was so ist auch endlich mal ein pokémon das jetzt nicht durch hagel die ganze zeit zerstört wird das heißt wir können halt sogar schwächen ist hat nicht schön und nee. oh gott da oh. mir gerade echt alles ne? so habe ich nicht ich habe keinen top genießen erwartet warte, das bringt gar nicht mehr. <lacht> das, das Ding mal Blitzert ein und ich bin weg. Ah, sehr gut. Äh, nein. So. ist ja nicht mit der klinge weg sein, oder? Äh, yum, yum, yum, yum. Oh nee, jetzt bin ich mal weg. Ah, Gott, das sieht voll heftig aus. Ah, kann ich schon wieder nicht vernünftig. Schwächen, nee, gibt gibt's nicht. Wie brava, schick mich nicht in diesen Kampf ein. Das ist eine beschissene Wahl für mich. So. Bitte die rein. No nee. Zuflucht, warte, meistert nicht irgendwie ein halb Move. Ja, warte Was das hat der Angriff näher zu Schuss, ne? Einen angriff von ein anderes team pokémon irgendwie eingesetzt wird jawohl <lacht> glazio wurde gefangen wahrscheinlich mein lieblings eis pokémon zusammen mit mit äh, Frostage. konzentration So. Erzeugt einen Diamantstaubgestöber, um Beut mit seiner Schönheit zu verzaubern, dass es sie unbemerkt einführen kann. Okay, Ah, guck mal, mir über den Weg geschwommen ist. Lapras jetzt schwebt hat über dem Wasser, genau wie ich Ho. so Donnerwelle. <lacht> Jeder Kampf beginnt mit einer Donnerwelle. Sondern jetzt aus mich wahrscheinlich wieder kaputt mit einschlagen. Ne? Stärkeren Pokémon, da wird ein bisschen schwierig. mit nein, man hat doch nicht mal diese mega angefraut raus. Wow. Denke ich, ich kann ich kann euch hier vernünftig schwächen. Dann kommen die wieder mit so überangriffen an, die ich nicht aushalten kann. Ja, oder auch nicht gut kann ich dich in den gelben Bereich reinbringen oder roten wenn ich Glück habe ja okay jedes Mal gleiche Jäger du bist nur angriff und sonst nix aber egal deswegen nehmen wir dich doch so wie halt Bar was ich mal entwickelt also jetzt vielleicht Level 45 erreicht los also kommen immer jemand anders rein no, ehrlich oh, gut. gott Ach. aber er lebt noch er lebt noch hier er lebt noch ist er ja noch am leben ja er lebt noch weiß man nicht wieso aber ich weiß noch nicht wieso einige leute denken der ist tot aber keine ahnung danke oh oh. Ja, jetzt kann ich schon wieder zurück ich muss die ganze zeit zum treffpunkt zurück um meinen galagladi wieder hoch zu heilen jedes mal dann kann ich mir den ganzen weg hin zurücklaufen ein intelligentes und herzensgutes pokémon wenn es auf dem meer schwimmt lässt es seinen herrlichen gesang erklingen mit dem es dann seine gegner zerbrutzelt gott Ist das denn? Was ist denn? ist das? What? Ist vorbei. Ditto. Aber ja, ich musste dich haben. Wow. Ich denke mir schon mal, was ist da da? Dieses kleine Dingen. Dann ist es niemand anderes als der MVP, wenn es um Züchten geht, sehr geil. Schön, okay. Äh, ja, das Ding muss ich fangen, aber jetzt ist offiziell vorbei. Jetzt kommen wir Wir stehen uns so viele Möglichkeiten offen. Ne? Er glaubt er gar nicht? Sehr schön, wobei pflegt Ich muss dich haben, nur so nebenbei. Es ist ganz wichtig. Selbst Trugschlag gegen mich ein, ehrlich. Das geht jetzt mal so nicht, ne? Und natürlich ja 58 Jawohl. Komm, bleib drin. Nein, man Komm schon. würde wird es auf jeden Fall ein bisschen einfacher machen irgendwie meisten Pokémon jetzt hier zu kriegen. So wie auch Ich habe noch keine auch ich ich ich hab kein Raubi. Ich habe Saftkorn. Ich habe mit Ich habe kein ist Deswegen sehr komisch. Okay. Los, komm rein übernimmt er jetzt auch irgendwie die fangrat von Galagladi? oder immer eine gute frage hoffentlich nicht dazu ja, scharfe dich ich, ich habe nicht so gute angriffe also mich zu kopieren hat es nicht so gebracht oh, komm schon ich will eigentlich auch was anderes losgehen da im gras aber habe ich nur gesehen als irgendwie was kleines ich dachte jetzt, er ist wäre so ein schneppel weil es so winzig war und wenn man sich dann Lito muss ich haben komm schauen jetzt kommen wir nicht mit so was bringt leider nicht so viel mein ich sage nicht so hoch ist so will zum Bub So komm her, geh da rein. Oh. Sehr gut. Ah, oh, komm schon. Es ist sehr wichtig, dass du drin bleibst. Verdammt. Komm, bleib drin Na. Jawohl. Ah, der ist Er ist angekommen. Ausgezeichnet. Es modifiziert seine Zellstruktur, um sich in alles zu verwandeln, was es sieht. Im entspannten Zustand nimmt es wieder seine Ausgangsform an. So, ist vorbei. Jetzt haben wir die Macht zu züchten. Und ich werde sowas von ausnutzen. Alles klar. Wir seid mir jetzt erstmal egal. War letzte Pokémon vor heute, würde ich sagen.